Also gut, wir diskussion weiter und das ist von dieser Aufgabe, da kann man die Aufgabe ein bisschen lesen, Pause klicken und dann jetzt hier, wir sind ab 9 jetzt hier, einmal 9, hier und Pause klicken, versuchen und nehmen wir an, dass im Diagramm durch die Beschleunigung in Abhängigkeit von der Zeit gezeigt wird, was soll in diesem Fall die Fläche darstellen und wie wird sie gerechnet. Ja? Also wenn das jetzt hier Beschleunigung ist, und das ist die Zeit, ja. Was ist das hier drinnen, die Fläche? Das ist das Integral zunächst einmal. So kann man das berechnen mit einem Integral. Ja? In drei Teilen, das haben drei verschiedene Funktionen. Und jeweils das Integral darunter berechnen. Ja? Und äh, was wird es dann sein? Also es wird von der Einheit her Beschleunigung mal Zeit sein. Und Beschleunigung mal Zeit ist ja Geschwindigkeit. Von Definition her ja, ist die Beschleunigung Geschwindigkeitsänderung durch entsprechende Zeit. Und wenn das umformt, geht die Zeit auf die andere Zeit, also eine Seite mit Mal, also Beschleunigung Mahlzeit, gesegnete Mahlzeit, ja wie auch immer, ist die Geschwindigkeit. Also jetzt in diesem Diagramm hier. Wo waren wir zum Beispiel? Na, auch da nicht. Da waren wir. In diesem Diagramm, wenn das hier Beschleunigung ist und das hier Zeit, das Integral, also die Fläche, wird die Einheit von hier, Beschleunigung, mal die Einheit von hier, Zeit sein. Und das ist, wie gerade erklärt, Geschwindigkeit. Also auf die andere Seite bringen, Beschleunigung mal Zeit ist Geschwindigkeit. Gut, das nächste dann, nämlich also die Steigung in diesem Fall. Und das ist ein bisschen komplizierter. Die Steigung zeigt die Änderung der Beschleunigung in Bezug auf auf die Zeit, also wie schnell sich die Beschleunigung ändert. Und dafür gibt es kein eigenes Wort. Ja? Also es ist ein bisschen komplizierter, lassen wir es. Argumentieren Sie in diesem Fall mit Hilfe des Diagramms, dass die Geschwindigkeit in diesem Intervall steigt. Und schauen wir mal jetzt hier. Wenn das jetzt hier die Beschleunigung ist, in Bezug auf die Zeit, das bedeutet, hier haben wir eine feste Beschleunigung zwar, feste Beschleunigung, aber positive. Eine Beschleunigung haben wir dann, also eine positive Beschleunigung. Ja, das bedeutet, wenn die Beschleunigung positiv ist, das bedeutet, die Geschwindigkeit wird halt immer mehr. Ja, und dadurch kann man so argumentieren, dass in diesem Zeitintervall, wenn hier die Beschleunigung gezeigt wird und da die Zeit, dass hier die äh, Beschleunigung halt positiv ist und daher die Geschwindigkeit immer mehr wird. Schauen wir jetzt die nächste Frage. Also mal Pause klicken. Also wenn jetzt hier die zurückgelegte Strecke ist, also die Strecke, und hier die Zeit, was wird die erste Ableitung sein? Die erste Ableitung von Einheiten her ist Y-Achse durch X-Achse, also Strecke durch Zeit und das ist ja Geschwindigkeit. Und wie wird sie in jedem Zeitpunkt berechnet? Also immer die erste Ableitung der jeweiligen Funktion. Ja, die erste Ableitung von dieser Funktion, von R, für dieses Zeitintervall. Dann hier ist die Ableitung N0, 0 ja, Geschwindigkeit, immer am gleichen Zeitpunkt. Und dann wird hier die erste Ableitung von dieser Funktion. halt Das nächste jetzt dann. Bitte immer Pause klicken und die auf Angabe lesen. Also die mittlere Änderungsrate das ist jetzt nicht an einem Zeitpunkt, sondern zwischen zwei Punkte, Zeitpunkte. Und das ist dann zwar eine Steigung wieder, aber nicht die erste Ableitung, sondern die Steigung der verbindenden Gerade. Also wenn wir jetzt hier die beiden Punkte nehmen, diesen und diesen da, ja, da ist Strecke, da ist Zeit, da haben wir eine St Gerade dazwischen. Und die Steigung von dieser Gerade, ja, die zeigt uns, die mittlere, was? Was ist Strecke durch Zeit? ja Geschwindigkeit. Ja? Die Steigung von Einheiten her ist y durch x, also Strecke durch Zeit in diesem Fall. Und das ist dann die mittlere Geschwindigkeit zwischen diesen zwei Zeitpunkten. Gut, das nächste dann Wie wird diese mittlere Änderungsrate berechnet, also die Steigung von dieser Gerade? Also Delta y durch Delta x, also wenn wir diese beiden Punkte zum Beispiel hier haben. Delta y, 4 minus 2 durch Delta x, 6 minus 2. Also in diesem Fall 2 Viertel 1 Halbes. Ja? Die gesch mittlere Geschwindigkeit zwischen diesen zwei Zeitpunkten. Äh, dann, was war das nächste? Das nächste nochmal lesen und zu machen versuchen. Das ist jetzt das Letzte, also ist gar nicht so leicht, das ist von Verständnis her ein bisschen schwieriger. Auf jeden Fall, wenn hier Anzahl von Personen ist und hier Zeit, die Änderung der Anzahl der Personen pro Stunde, ja, das hier Personen pro Stunde wäre schon die Ableitung der äh, dargestellten Funktion. Da haben wir Personen, da sind Stunden, also Personen pro Stunde sind die Ableitung, ja, schon. Und äh, um die Änderung von dieser Änderung zu berechnen, also man muss wir die Ableitung der Ableitung berechnen. Und das ist ja äh, die zweite Ableitung, um das, den höchsten Punkt zu berechnen. Und das wäre dann ein Wendepunkt und äh, das bedeutet, wir müssen den Wendepunkt berechnen, um dieses, diese Frage zu beantworten. Aber das ist jetzt wieder ziemlich kompliziert. Das reicht für jetzt. Gut, danke sehr.